Nach dem Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun enthält jede Nachricht, die kommuniziert wird, vier Botschaften. Denn laut Schulz von Thun können Botschaften als Selbstoffenbarung, als Sachinformation, als Appell oder als Aussage über die Beziehung der Kommunikationspartner gesendet und empfangen werden. In jeder unserer Nachrichten steckt mehr drin, als uns als Sender oder Senderin unmittelbar bewusst ist. Die Entschlüsselung der Nachricht auf Empfängerseite obliegt auch immer wieder einer gewissen Freiheit und damit auch einer Störanfälligkeit. Wir wissen nicht, wenn wir Nachrichten senden, ob das, was wir eigentlich sagen möchten, auch so ankommt. Was wir jedoch tun können, ist uns auf beiden Seiten als SenderInnen und EmpfängerInnen dieses Phänomens bewusst zu sein und im Störungsfall klar zu benennen, was der Fall ist. Das nötige Handwerkszeug bekommen Sie im nächsten Video, wo wir uns die Sachebene einer Nachricht ansehen. Bei der Sachebene einer Nachricht Geht es, der Name sagt es schon, um die Sache selbst. Worüber soll durch unsere Nachricht informiert werden? Hier geht es um rein deskriptive Aussagen über die Welt. Beispielsweise, wenn es um Feedback zu einer Hausarbeit geht, könnte der oder die Dozentin sagen, hier sind Sie mit Ihrer Abschlussarbeit zeitlich und inhaltlich hintendran. Ich sehe, dass Sie viel Zeit und Platz auf Thema A verwendet haben. Thema B, welches sehr wichtig ist, haben sie noch nicht bearbeitet. Bei Konflikten hört man häufig den Satz, bleibt doch bitte mal sachlich oder können wir mal bei der Sache bleiben. Was hier wohl gemeint ist, ist der Wunsch nach einem nüchternen Austausch von Informationen und Argumenten, ohne Hintergedanken oder Gefühle und Wünsche. Doch in den seltensten Fällen geht es im Alltag und auch im Lehralltag um reine Sachinformationen. Meistens, wenn es um die reine Vermittlung von Informationen geht, ist dies nämlich auch kontextuell entsprechend gerahmt. Bedeutet Unterricht, Kurse, Lehrveranstaltungen etc. Halten Sie zum Beispiel am Esstisch einem Freund oder einer Freundin einen Vortrag über Ihre jüngsten Erkenntnisse auf dem Forschungsgebiet, geht es Ihnen vermutlich eher sekundär um die reine Vermittlung von Sachinformationen. Vielmehr steht vermutlich auch der Wunsch dahinter zu zeigen, schau mal, was mich interessiert oder ich bin stolz auf. In Bezug auf unser Thema Feedback können wir zwei Dinge festhalten. Erstens halten wir fest, dass es beim Feedback geben mit der reinen Übermittlung von Sachinformationen noch nicht geschehen ist. Dahinter stecken immer implizit Wünsche, Überzeugungen und Emotionen. Diese gilt es auch zu thematisieren und wir sollten uns vor Feedbackgesprächen darüber klar werden. Was möchte ich erreichen? Warum mache ich das überhaupt mit diesem Feedbackgespräch? Zweitens bedienen wir uns des Credos der Kommunikationspsychologin Ruth Kohn. Störungen haben Vorrang. Das bedeutet ganz einfach, dass wir realistisch anerkennen, dass eine rationale Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Thema nicht sinnvoll ist, wenn es bei beiden Seiten Emotionen und Bedürfnisse gibt, die im Weg stehen. Es empfiehlt sich stattdessen, auf die Ebene der Metakommunikation zu gehen, also darüber zu reden, wie man redet, vor allem aber geht es darum, Emotionen und Bedürfnisse und auch Persönliches, was zwischen den GesprächspartnerInnen steht, zu thematisieren, bevor man sich mit der Sache, mit dem nüchternen Austausch von Informationen auseinandersetzen kann. Die Selbstoffenbarungsebene enthält Botschaften über Gefühle und Bedürfnisse. Hier geht es darum, was ich von mir preisgebe. Tatsächlich ist es so, dass wir uns nicht nicht selbst offenbaren können, wenn wir kommunizieren. Jede Nachricht sagt implizit auch etwas über ihren oder ihre Senderin aus. Um bei unserem Beispiel aus dem letzten Video zu bleiben, wo es um das Feedback zu einer Hausarbeit ging, könnte der oder die Dozentin auf der Selbstoffenbarungsebene sagen, ich mache mir Sorgen um das Gelingen der Abschlussarbeit, mir ist ihr gutes Abschneiden wichtig oder ich denke, ich weiß über das Thema Bescheid. Oft ist es so, dass wir, wenn wir unsere Gegenüber kritisieren und mit Du-Botschaften um uns werfen, damit unbemerkt auch etwas von uns preisgeben. Zum Beispiel eine Aussage wie, du bist einfach unzuverlässig, ich werde dich in Zukunft gar nicht mehr um einen Gefallen bitten, könnte die vermiedene Ich-Botschaft enthalten, ich bin enttäuscht und ärgere mich, dass du dies oder jenes vergessen hast. Ich wünsche mir mehr Rücksicht. Beim Feedback geben sollten wir uns also überlegen, was unsere Erwartungen und Wünsche an das Gespräch sind. Was wollen wir erreichen? Vielleicht geht es gar nicht darum, wirklich Feedback zu geben, damit der oder die andere sich verbessert, sondern um unsere eigene Expertise darzustellen. Ist auch möglich. Falls es beim Feedback um eine Situation geht, wo Sie persönlich betroffen waren, können Sie überlegen, was Sie empfunden haben. Vielleicht wurden Sie in einer Diskussion wüst unterbrochen. Hinter der Du-Botschaft Sie sollen mich nicht immer unterbrechen, steckt eine Feedback-Ich-Botschaft. Ich finde das sehr störend, von Ihnen unterbrochen zu werden und wünsche mir in Zukunft ausreden zu dürfen. Die Beziehungsebene einer Nachricht enthält Botschaften darüber, wie die beiden GesprächspartnerInnen zueinander stehen. Hier wird es persönlich um wieder unser Beispiel mit der Hausarbeit zu nehmen, könnte diese Seite der Nachricht lauten, Sie brauchen meine Hilfe. Sie kann aber auch eine implizite Botschaft über den Beziehungsstatus der Gesprächspartner enthalten. Konkret also vielleicht so etwas wie, wir stehen so zueinander, dass ich in meiner Rolle als Ihr Betreuer Ihnen das so rückmelden darf. Störungen auf der Beziehungsebene werden von EmpfängerInnen meist mit, was maßt er sich denn an oder was denkt sie denn, was sie ist, quittiert. Für Feedbackgespräche ist die Beziehungsebene wichtig, da besonders hier meist durch einen unklaren oder missgedeuteten Beziehungsstatus Störungen entstehen können. Deswegen ist es wichtig, sich vor dem Gespräch klarzumachen, in welcher Beziehung stehe ich zu dem oder der Feedback-Empfängerin? Welche Rolle habe ich ihr oder ihm gegenüber? Wie werde ich von ihm oder ihr gesehen? Natürlich ist diese Frage nicht direkt zu beantworten. Trotzdem scheidet es nicht, sich in unsere Gegenüber hineinzuversetzen. Es ist auch sinnvoll, sich darüber im Klaren zu sein, was halte ich von meinem Gegenüber, in seinen oder Ihren verschiedenen Rollen. Die Beziehungsebene spielt natürlich dabei auch eine Rolle, wie das Feedback wahrgenommen wird. Haben Sie die Rolle der oder des Experten oder sind Sie vielleicht nur ein Peer? Die Appellseite einer Nachricht beinhaltet Botschaften darüber, was sich in Zukunft ändern soll. Das ist für Feedback natürlich zentral. Wir geben Feedback ja natürlich nicht nur, um zu informieren, sondern auch vornehmlich, um zu Veränderungen anzuregen. Was soll der oder die EmpfängerIn in Zukunft anders machen? Um unser Beispiel des Feedback-Gesprächs zur Hausarbeit noch einmal aufzugreifen, könnte die Aussage lauten, Arbeiten Sie effektiver, gehen Sie ab jetzt verstärkt auf Thema B ein. Bei der Appellseite geht es darum, Wirkungen zu erzielen. Kommunikation ist nach Schulz von Thun neben dem Ausdruck dessen, was ist, auch immer ein Hervorbringen wollen, was sein soll. Dass auch gut gemeinte Appelle wirkungslos verhallen, liegt zum einen daran, dass Appelle auch immer etwas auf der Beziehungsebene aussagen. Nämlich, du brauchst meine Hilfe oder ich weiß es besser als du. Dagegen allergische GesprächspartnerInnen reagieren darauf meist mit Trotz. Der Grund liegt auch darin, dass Appelle das Autonomie und UrheberInnen erleben unserer Gegenüber beeinträchtigen oder zerstören. Es ist ein grundlegender Wunsch von Menschen, sich in ihren Lebensbereichen selbstwirksam zu fühlen. Gerade auch das, was Feedback anbelangt, ist es aus Coaching-Perspektive sinnvoller, eher unsere Gegenüber dabei zu begleiten, selbst auf Lösungen zu kommen. Dadurch entsteht Autonomie und Selbstwirksamkeitserleben. Wenn das Ziel dann erreicht ist, entsteht im besten Falle stolz, dass man es zwar mit Unterstützung, aber doch selbst geschafft hat. Das kann ein großer Motivator für weitere Aufgaben sein. Zumal wir wollen mit unserem Feedback ja zur Selbstständigkeit befähigen. Ratschläge und Appelle halten unsere Gegenüber ja letztendlich in einem Abhängigkeitsverhältnis zu uns Ratschlaggebenden. Generell Sollten wir uns daher eher auf der Ausdrucksebene bewegen, heißt eher in Ich-Botschaften senden und eher nachfragen als vorgeben.